Hallo liebe Geschwister, wir dürfen diesen Samstag am 18. Februar das Gott wollte Seminar mit Elia Wolf, Markus Schuster und Menuhin Fröhlich gemeinsam erleben in der A30. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf unserer Website agape-fc.de. Wir freuen uns und sind gespannt, was Gott tun wird. Bis bald.